Trockentoiletten. Viele kennen diese bereits vom Camping, von Festivals oder aus Kleingärten. Doch was, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und unsere Ausscheidungen statt sie in der Toilette hinunterzuspülen auf eine nachhaltige Art und Weise wiederverwenden? So könnten wir Nährstoffe aus verzerrten Lebensmitteln zurückgewinnen und diese entsprechend einer nachhaltigen regionalen Kreislaufwirtschaft wieder in die Landwirtschaft übergeben. Genau das ist die Vision des Forschungsprojekts zirkulierbar, in deren Rahmen dieses Video entstanden ist. Es gibt drei gute Gründe zu hinterfragen, wie wir aktuell mit unseren Fäkalien umgehen. Grund 1 Statt der Beseitigung unserer Fäkalien muss deren Wiederverwertung im Fokus stehen. Um zu wachsen, benötigen Pflanzen eine Vielzahl von Nährstoffen, die sie dem Boden entziehen. Durch intensive Landwirtschaft sind deshalb viele Böden im Laufe der Jahre an pflanzenverfügbaren Nährstoffen verarmt, sodass sie gedüngt werden müssen. Und dies meist mit synthetisch hergestelltem Dünger. Für die Herstellung von zum Beispiel Stickstoffdüngemitteln werden rund 2% des weltweiten Energieverbrauchs benötigt. Und auch der damit verbundene Abbau und die Logistik sind energieintensiv. Durch die Aufnahme von Lebensmitteln sind auch Nährstoffe in menschlichen Fäkalien enthalten die korrekt aufgearbeitet und qualitätsgesichert als Recyclingdünger das Pflanzenwachstum fördern und bis zu 25% des herkömmlichen synthetisch-mineralischen Düngers in Deutschland ersetzen könnten. Urin zum Beispiel macht 1% des gesamten Abwassers aus, enthält aber 70-80% bis 80 des Stickstoffs und 45-60% bis 60 der Phosphate, was ein unglaubliches Potenzial darstellt. Grund 2. Angesichts des Klimawandels und der Wasserknappheit muss der Wasserverbrauch zum Transport von Fäkalien reduziert und die Belastung der Flüsse mit Nähr- und Schadstoffen vermieden werden. Wasserspülungen verbrauchen jährlich ein Drittel des gesamten Trinkwasserverbrauchs in Haushalten Deutschlands. Das sind etwa eine Milliarde Kubikmeter, mehr als die gesamte Müritz fast. Auch die Filterung in der Kläranlage ist mit hohen Emissionen und großem Energieverbrauch verbunden. Mit Wasserspar und Trockentrenntoiletten können so 15.000 bis 30.000 Liter Trinkwasser pro Person und Jahr eingespart werden. Grund 3 Nährstoffe müssen heutzutage in Kläranlagen aufwendig herausgefiltert werden. Was allerdings auch nur teilweise möglich ist. So kommt es durch die Einleitung geklärten Abwassers immer noch zu einem Überfluss an Nährstoffen in natürlichen Gewässern, die zu einer Überdüngung dieser führen. Neben Nährstoffen können in Kläranlagen aber auch andere Rückstände nicht vollständig gefiltert werden. Dadurch gelangen Krankheitserreger, Medikamente und Hormone in die Umwelt. Auch die Trocknung und anschließende Verbrennung von Klärschlemmen erfordern einen hohen Energieaufwand und Rückstände von Schadstoffen gelangen in die Atmosphäre oder müssen anderweitig entsorgt werden. In Wassersparenden oder Trockentrenntoiletten hingegen werden Fäkalien und Urin getrennt gesammelt und können spezifisch behandelt werden. Ziel ist es dann, Krankheitserreger abzutöten und Schadstoffe zu entfernen, um die zurückbleibenden Nährstoffe sicher in den Kreislauf zurückzuführen. In Deutschland ist dies gesetzlich noch nicht zugelassen. Vor allem durch eine nicht eindeutige Rechtslage zur Nutzung von nicht in Wasser gesammelten Düngern aus menschlichen Fäkalien. Es fehlen eindeutige rechtliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel eine angepasste Düngemittelverordnung, die eine Anwendung dieser qualitätsgesicherten Recyclingdünger zulässt. Um die Nährstoff- und Sanitärwende zu unterstützen, müssen wir global denken und lokal handeln. Weltweit entwickelt sich ein aktives Netzwerk von WissenschaftlerInnen und vielen spannenden Best-Practice-Beispielen, die zeigen, dass es funktioniert und großes Potenzial in unseren Toilettenschüsseln landet. Mehr darüber ist auf nährstoffwende.org zu finden.